Viele glauben, wenn sie in die Tiefe gehen und über Kindheit, Persönlichkeitsstruktur und Ähnliches sprechen, am direktesten ihr Problem lösen. Durch meine jahrelange Arbeit mit Paaren bin ich zu einer anderen Überzeugung gelangt, nämlich, dass in die Tiefe gehen von vielen Paaren genutzt wird, einen möglichen praktischen Schritt in Richtung Veränderung, zu vermeiden. Tatsächlich gibt es Situationen, wo dieser erste Schritt nicht möglich ist und man erst die Verknotungen in der Tiefe lösen muss. Aber in meiner Erfahrung waren viele überrascht, dass sie sich von den tiefen Knoten lösen konnten, ohne dass sie vorher alle aufdröseln mussten. Um diese Erfahrung weiterzugeben, mache ich diese Videos. Also, probieren Sie einen Schritt auf der Oberfläche und ersparen Sie sich dadurch vielleicht das Verzögernde und Aufwendige tauchen in die Tiefe.